und willkommen. Mein Name ist Andy Räupe. und meiner Metal ist Master. Let's play Volley World. Volley World. Und wir machen direkt weiter mit knotbert Festung. Ja, machen Ja, den schnappen wir uns. Wüsten Yoshi und Sonnenbrand Yoshi sind auf dem Weg zur Rettung. Ja. Hey, Lollipop Yoshi. Ja, mal einen geilen ran. Hey Lollipopjochs, die sehen so verbrannt aus. Ich bin Lollipop. Ja. Hm, sie sehen doch bestimmt voll lecker aus. Schmeckt, schmeckt schmeck wie oh, und Lollipop. aber sehen voll, voll feucht aus. Guck mal, wie happy die sind. In... <lacht> hey. Entschuldigung. Die kannst du gar nicht runterschlucken. Ne? Nein, die kannst du nicht runterschlucken. Ne? Hier, die sind voll happy hier. Die sind bestimmt hier, because some happy äh, Ich bräuchte dich mal hier. aus der wolle. Euer ja Autometer. Ups. <lacht> habe ich das jetzt nicht geplant. machen eine neue Wolle hier zu suchen. Das war nervig. Oh. Nein. Nein, ich werde niemals aufhören! Niemals! Oh, das war's. Ich werde niemals aufhören! Niemals! Mein Gott, hör auf dir die Wolle reinzustecken, ey! Ja. <lacht> ja. Äh, okay, ich muss schon sagen, wir kommen ja weit. Ich wollte gerade draufziehen, ey. Ja, ja, ja, ja. Damit du nicht auf dumme Gedanken kommst. Oh. Oh, Joshi kriegt irgendwie jetzt ja noch Probleme. Ich jetzt mal mehr hat euch macht. Genau wie bei Robin, wenn er sein Büro fliegt. Was? Also. Okay. Oh, man, da bestimmt ein Cooper für irgendwas. Ups. Bonk. Bonk. Hey, ich habe einen geschluckt, Mann. Was auch? soll nicht mich schlucken, während ich einen Koopa geschluckt? Ich habe dich doch gar nicht geschluckt, ey. Warte. Ich will mich hier erst noch umgucken schon weiter stimmt oh nein geh weiter ja. Zip. Zip. Oh. ich weiß was treten sie zurück ich habe doch gerade gesagt treten sie zurück passen sie auf Pupp. ich habe den eigentlich schon geschubst ich wollte mich da eigentlich runter begeben Digimon, ey, bisschen Digimon. Ähm, was bist du denn für ein Digimon? Wenn, ja, was weiß ich. Du bist ein Tyrumon. Jetzt hat eine normale Gabomon. ne nicht Gabomon. äh Mon. Ich ja, habe keine Ahnung. Ich ich habe seine Wassertier hier. Hey, ne du bist ein Tyrumon. Ja. Genau. Oder da? da? Da? Ja. Ich komme nicht weg. Hier, da, hier, da. Hey. vielleicht den Panzer Okay, geht's nicht weiter? Alter! was ist das gesehen? Ja. Hat der mit meinem Panzer getötet? Aua. Ja, Mann. Hm. Kettenreaktion. Explosionen! Na? Ja, aber... Also, mal weg. Suchst du den hier? Ah, ja, du hast... Ich hab deinen Partner genommen. Mann. Hierher... Ja, ich weiß da oben aber. Oh. Nein, dann habe ich noch was gesehen. The Dojo, the Dojo, the Dojo. Boogie aus, nein, niemals. Spuck ihn aus! Da sind Barzillen dran! Hat ah, er Ding den gesehen. Spuck den aus! Da sind Barzillen dran! Spuck ihn aus! Perfektes Timing. <lacht> ah. Ah, den werden wir da auch Dreck. Oh man, wir machen das hier voll cool und dann... Ja. Dann Nein. kommt hier so eine Scheiße, ey. Da wollen wir so eine nu Brote irgendwie. Wie geht's oder war Nein, ich? das war der Panzer. Ja, ich wollte den Panzer kaputt machen. <lacht> Vorsicht. Hinten ja, so. Sie zurück. Das ich er ist weg. Er ist weg, du blöde Kuh. <lacht> hey, jetzt hast du es kaputt gemacht, du blöde Kuh. Wolle. Schlüssel, den Schlüssel werfen. Nein. Das reicht hier mit. Ich kann das. Muss am Leben bleiben. Ich Nein, ich muss am Leben bleiben. Ich habe den Schlüssel. Nein, ich muss am Leben bleiben. Ich habe den, <lacht> hab den Schlüssel. Nein. Nein, ich muss an leben bleiben. Ha! Hatten die Knöpfe, hey. ja, ich ich oh, was? Warte, warte da noch was auf uns. Oh was? Da mache ich hier. Die Steuer haben vergessen. Hey! Man geht mal aus dem Weg. Ja. Alter! Alter! Au. Da gibt es doch jetzt nicht, ey! So was du! Du bist schuld! Na, kannst du gar nicht so treffen! Ich habe den schon getroffen damit, aber bringt nichts! Mach mal so. Wolle! Nein! Nein. Nein hör auf damit. Hinaus, <lacht> <lacht> das, das ist doch durch Das ist ja, du triffst den schon damit. Kommen theoretisch kann ja eigentlich einer darunter springen und den holen. Ja. So toll gemacht, Au. Der Panzer mit einer Panzer kaputt gemacht. Ich sag jetzt nicht, uns fehlt hier ein Stempel. Okay. Warte, ich gucke mir eben drauf. Uns fehlt ein Stempel. Ja. Geil. So. Ja, gut. Dann machen wir es mal. Oh, ja. Wir haben sowieso eine Blume verpasst, ne? Ja. Okay. Komm kommen uns Knotbärt. Hallo? Wir sind die Lebensmittelkontrolleure, wir kommen jetzt öfter. Ja. Denkt ihr, ihr, könnt meine Pläne durchkreuzen? Jetzt ist Schluss. Knotberg, macht diese Yoshis platt. Das ist ein Geflügeler einfach ein paar Nee, pass auf, alter. gut an, wie fett der ist. Den schaffst du schon. <lacht> Hat sogar was gemacht. Ich weiß, wo seine Schwachstelle ist. Vielleicht da am Bauch. Nein, die Schwachstelle ist der Rücken und der Bauch. Ja, und der Bauch. Ja, aber man muss doch erst die Flügel wegnehmen. Das kriegst du wieder, Bruder. Brüder. Mein Brüder. Unsere Joshis auch Brüder sind. Ja. Ich meine wir sind zwar nicht im Real Life Brüder, aber wir sind Gaming Mäßig sind wir tatsächlich die Superbrüder. Er als Luigi, ich als Mario. Ja, meine Luigi Mütze. Ja, nicht leider mit meiner SMG4 Mütze. Ja leider. Ja, ich habe ich hab im Moment nicht die rote Mütze auf. Aber wir haben es geschafft, wir haben den Boss besiegt. Aha. Der Tanz ist irgendwie so cringy. <lacht> das ist richtig, ne? Und ein Stempel. In your face! Oh, dieser verdammte Stempel! Wenn ich den in die Finger kriege! Ja, sich ausgestempelt. <lacht> genau. Da gibt es Ärger! Wie viele Minuten haben wir? Zehn. Elf. Zehn, elf. Wir haben 220 Stempel auf Nähe gefunden und erhalten dafür neue Stempel. Geil. Und einen neuen Trick-Anstecker. Wir schützen uns wahrscheinlich vor Feuer und Lava. Warte, komm, wir häkeln den mal eben zusammen. Alter. Was ist Asche, Yoshi. Asche. Yoshi. Wurde wieder zusammengehäkelt. Ein kleiner Callback hierzu, was ich mit dem Wege Star Wars gespielt habe. Mhm. Asche. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Nee, einfach nur Asche. Asche. Okay. Nee. Ja, 25. Es ist Spitzensport. Bad nee, Sport? Hitze kann dir nichts anhaben. Also können wir einfach in Lava reinspringen und nichts passiert. Ja, genau so denke ich mir dann nee? Ja. Ich habe schon Sonnenbrand, da kann mir jetzt auch nichts mehr bringen. Mir nee? ist <lacht> heiß. Ah! Was soll ich denn sagen? Ich liebe in der Wüste, ich bin Wüsten-Joshi. Ja, du bist die Wüste. Ja, ich bin die Wüste. Du bist ja, Wüste. Wüste. Okay. Ah, ah, Fisch. Fisch. Fisch. Liegende Fische sollten nicht existieren. Scheiße mit Stellen. Sollten nicht existieren. Ja. Lächelnde Wolle. Sollte existieren. Das sollte nicht existieren. Ah, ja, fliegende Fische. Oh, Röhre. Oh, Nein! Ja, gut. Nein, die Herzen. Dann. Mach ja Blöden. Okay. So. Okay, wir hätten eigentlich auch rüber können, aber. Oh gestorben direkt. Rink, Rink, okay. ich das. Rink, somebody stop him. Jetzt der zweite Ding gefunden. Ja. No. Damn it, Krillin. Hey, guck ihn dir an. Na, Pucci? Oh, Okay. Hey, okay. lass ihn hohen. lass das für in Ruhe. Das macht, mehr. Pass auf, hui. Ja, gutes Wow, Wow. Hey, lass mich in Ruhe auf auf, auf sitzen. Ich habe keinen Bock mich zu bewegen. <lacht> Will, willst du bitte mal eben freimachen machen? Also, der Hund Hab ich schon gefahren. Was machst du da? Wuffy kommt nicht rüber. Ja, kann ich wieder kaputt machen. mir gerade einen verpasst. Nein, nein, warte, warte, warte, warte, warte, warte. Wuffy, Nein, Wuffi! Äh, da ist noch ein Blume. Ja, aber da kommen wir jetzt nicht mal rein. Das sollte eigentlich der Wuffi erledigen. mal. <lacht> so, Vielleicht schaffe ich es ja. Ich versuche es mal. Oh, da funktioniert es doch nicht. Nein, Ah, <lacht> ja, was soll's? Moment, Wuffi! Wuffi! Geh da hin, Mann! Jetzt müssen wir den da hin, los, ne? Ja, und jetzt. Ah. Gutes wenn Ne? Ja, die Blume werden wir nicht mehr bekommen. Ja. Du sie kaputt gemacht, hast, du blöde Kuh. Ja, Ich weiß ja nicht, warum du nicht da durchgegangen bist. Ja, du hast, ihn, du hast ja angefangen, mich hier aufzuhalten. Ich, ich habe den Weg noch gar nicht angefasst. Doch, so du hast ihn angefasst. Nein, du bist da durch, du bist an der Wand. Nein, nein, nein. Du warst auf den gereist und du bist nicht durchgegangen. So habe ich dann in Erinnerung nee. die Dinger nicht brücke Doch du hast die volle Mühe habe ich nicht, was hast du wohl. Oh. Du bist ein Lüger. Wenn wir ja eine Aufnahme sehen, Na hier, du, du bist ja ein richtiger Schlawiner. Na, hier wachst es mich ein Schlawiner zu nennen, du Arschkopf. Blume, Blume, oh Gott, <lacht> oh Gott. Ich dachte, es gibt irgendwie Unverwundbarkeit oder so. Nein. Ja, kannst Kannst nicht irgendwie zu mir kommen? Ja, dann frage ich ja wieder direkt. Ja, genauso. Gut, okay. oh. <lacht> so geht's auch. Da wollen jetzt halt das einfach erledigen können. Ja, dann zweite Blume verpasst. Ich zeig dir gleich die Aufnahme. Habe. Ich meine, das war nicht so, wie ich. Ich habe die brücke nicht angefasst. Du konntest dann noch rübergehen. Du bist einfach nicht da reingegangen. Ja? Ich bleibe bei meiner Aussage. Du bist Traitor. Oh. Oh. Noma, <lacht> Ich bin nicht Eugene Krabs. Ich bin Benjamin, Benjamin, Oh, wow, Alter, noch hast mich gerade gerettet. Dann musst du dich nur einmal nützlich machen. Ah. Ich sterben gar nicht dadurch. <lacht> Alter. verarschen. Ich hab die Wolle. Sollen wir die letzten Jubel wieder rein? Ey. Au. Wir sterben gar nicht dadurch. Warte mal, da kommen wir wieder rein. Wir stocken da rein. Ja, und das wollen wir ja nicht, ne? irgendwie verdächtig aus. War mir gefasst. Au. War <lacht> ja. falsch Richtung. Warum vibriert mein? Ah. Oh, ja, nicht? Ah, meiner auf Jetzt vibriert er nicht mehr. Wahrscheinlich, weil Wuffi was was gefunden hat. Reise Au! Au! Kamera ist nicht mitgekommen. ich habe die Wolke abgenommen. Ich nenne dich Wuffi. Komm, komm, Wuffi, wir werden jetzt eine, eine spannende Reise erleben. Oh, die ULP sowieso keine Runde. Also. <lacht> Was? Nein. <lacht> Was? Nein. Sehr cool. Guck mal, guck dich an. <lacht> Wie, se <lacht> Wie sehe ich denn aus? Da du natürlich Du hast immer noch ein Edelstein da oben. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Glitch gefunden. <lacht> Da, da passiert einfach die Almacher. ja, wir haben alle Dinger hier. Alle Pillen reicht doch wohl. Kapseln, ja, so geschafft. Okay, wir haben einen neuen Trick sticker bekommen mit Wuffi. Ja. Ich Schnuffel Yoshi wurde wieder zusammengehäkelt. Ja, ja genau so heißt der Hund. Aber ich nenne den Wuffi. Oh, geil Vulkan. Da nehme ich jetzt. Resistent. Da bringt's bestimmt voll. Jo. Yep. Feuriger Block Vulkan. Blaak Schnuffel hilft dir! Nein. Okay. Ja, das schaffen. Das schaffen wir schon. Er fährt in den Vulkan rein, wieder. Ja. Voll. Voll geblag. Er wollte ja. Gott wieder ein Opfer bringen. Oh nein. Oh ja. nein. Was ah. nein. Das ist Was krass. <lacht> das ist voll heavy metal, heavy metal Musik. Also wenn Bowser irgendwie... Wir ja, voll, voll Disco -Party macht. eine völlig geile Discoparty gemacht. Ja, eine E-Gitarre spielt. <lacht> Yo. Oh Gott. Oh Gott. Sieh mal diesen Scheiger an. Der hat ihn nur sein leben gechippt ah. warte mal ein bisschen los ach so hat mir geschluckt ah block äh. geh weg block ja, wir sollten weiter rennen fenster? ja au Auch. Gut. Gut. Ah. Ah. Oh. Danke. habe ich gebraucht. Ja, gut. Ja, ah. ah. Nein, nein, An nein. In die Richtung. Ja. Au! Aua! Oh Gott, oh Gott, das fällt sogar runter. Weiter unten ist doch bestimmt Bad. Ah. ah. ah. Oder noch einer p ja nee, habe ich nicht ich habe wieder 5 also sechs habe ich, hab, ich nur ein hier die ganze Zeit. Dann muss ich mich ver oh Gott Ahu. danke hast mich gerettet Ach, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ah. Mm. Ja, sehr gut. Oh Gott. Alter, warum? warum? ich glaube da unten ist noch was. Oh da, ja. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Spiel gerade slow downt, dass wir gerade Frames verlieren. Ja. Ja. Ich habe ich habe gerade echt das Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. Au. Jawohl, oder? 3. Nein! Wie? Wie? Wie? Hi. Oh oh, hätten vielleicht doch doch die Hitze... Hätte äh, Trick, anbringen sollen. Äh. Die ist lila. Auf in die schwarze Röhre. Wir wahrscheinlich nur in unser Verderben stützen. Oh mein Gott. Ah. Oh my God. Äh, Da ist nichts mehr. Weg ne? hier. Lass uns lieber hier abhauen, vor noch was passiert. Fängt schon ein bisschen schwieriger als nämlich nehme ich an. Wir sind in Welt 2. Ja. lauf Lauf, Lauf, Lauf, Lauf, Lauf. Ah! Ah, Dreck! Trick. Ah, ah, wird. Ja, Weiter! Lauf! Lauf, Forest, lauf! Au! Nein! Nein! Nein! Wir fehlen mit <lacht> deiner Wolle ab! Wir haben es geschafft! Cool! Irgendwie, ne? Ja, irgendwie. Irgendwie sind wir heil da durchgekommen. Aber die Musik, die hat geholfen. Ja. Pausa <lacht> <Bowser>, ne? <lacht> hat seine E-Gitarre gespielt. Sein E-Gitarren-Solo. <lacht> hey, wird damit berühmt, er geht damit auf große Tour. Oh, ich habe schon gehört, Mario ist großer Fan und Peach auch. Ja. Nein! Wollt die mich verarschen? Hm, du weißt auf jeden Fall, was du zu tun, also im Laufe der nächsten Woche. Ja. Mr. Google und Mr. YouTube fragen, wo denn die ganzen wo der ganze ganze Zeug ist. Hier gibt's keine Freundschaft. Ich werde mehr Punkte haben als du. Sie hat schon mal vorher da auch in der Aufnahme. Großartig. So. Wenn wir jetzt einen neuen Yoshi zusammenstricken. Strecken man die zusammen, ne? Ja, warte, nee, zusammen häkeln. Alter. Okay. Vulkan Yoshi wurde wieder zusammengehäkelt. Cool. Wir haben 27 Minuten gleich. Ja, ich will mal sagen, dann melden wir den Part und dann nächstes, pa oh, nächstes ich bin jetzt Vulkan Yoshi. Und der nächste Level wäre dann Pyramide. Okay. Das ist echt ein einfallsreicher Name. Ja. Pyramide. Man hat einfach nur einen Buchstabe durch den anderen ersetzt. Egal. Ja. Egal, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Yoshi's Woody World. Ciao, ciao. Ciao.